Wir sind Thermoclan! Wir zeigen dir jetzt den interessantesten Beruf, Konstrukteur. Als Konstrukteur tun wir sehr viel Modellieren im CAD. und Wir müssen aber auch sehr viel kommunizieren. Also wir haben viele Sitzungen, auch mit anderen Abteilungen. Und meistens geht es um Änderungen, die wir an der Maschine vornehmen. Ab und zu machen wir auch neue Entwicklungen. Hauptvoraussetzungen sind ein gutes, räumliches Vorstellungsvermögen. Und auch schulisch gute Leistungen in der Physik und Mathematik. Aber man muss auch ein Teamplay sein und gut mit anderen auskommen. Wir arbeiten im Grossräumenbüro. Das ist mega gut für den Austausch zwischen den Konstrukteuren. Und es geht mega schnell, bis wir eigentlich im Labor oder in der Werkstatt sind, um ein Austauschen mit den Automatikern oder mit den Leuten von der Werkstatt Ich habe immer Vorfreude auf den Lehrlingsausflug, der eines im Jahr stattfindet und immer Spass gemacht hat. Ich bin sehr schnell aufgenommen worden, am Anfang von meiner Lehre und es ist sehr ein sehr grosses Verständnis füreinander und sehr grosse Hilfsbereitschaft. Und wenn ich Fragen habe, kann ich auch problemlos immer fragen und ich bekomme auch immer eine gute Antwort. Mein erster Moment, der mich mit Stolz erfüllt hat, ist, wo ich meine allererste Änderung abschließen durfte und wo ich dann das fertige Produkt meiner Ideen gesehen habe. Als Konstrukteur begleitest du die Entwicklung von Kaffee Wenn du interessiert bist, bewirb dich doch bei uns.